Ich habe mir halt diese Glückssuchungen beim 30-Tage-Challenge geholfen und diese halt 30-Tage-Challenge hat mich auch dazu gebracht, dass ich mehr, mehr darauf achte auf positive Sachen, mehr als ähm, negative Sachen. Man kann auch bessere Laune haben. Da habe ich aufgeschrieben, wer mir was Gutes an diesem Tag getan hat und ähm, wie diese Sachen waren und ähm, was in mir positive Ausdrücke erweckt hat. Also positive Gefühle. Zum Beispiel, als ich aufgeschrieben habe, dass also mein Freund hat einen Witz gesagt und dass wir darauf beide gelacht haben. Und davor hatte ich weniger auf Positive geachtet und mehr, mehr auf Negatives. Und wenn man aufs Negative achtet, dann weiß man gar nicht, was Positive ist. <lacht> Es macht mich glücklich, wenn, ähm, wenn ich eine Aufgabe sehr gut mache und mein Lehrer oder Lehrerin nicht lobt. Und wenn ich, äh, wenn ich zu Hause meinen Eltern helfe, dann, wenn sie mich loben, macht es mich auch glücklich. Ich habe einen Tipp: ähm, Wenn man wütend ist, dann kann man in einem Polster oder in einem Sack halt, wo leichte Sachen sind, schlagen und das macht, also das beruhigt mich oder einen, einen Bleistift nehmen und da leicht hinein, hineinbeißen, dann zwingt das die Muskeln um zu lachen. So 40 Sekunden reicht dann und dann ist man schon früher, also dann geht es schon wieder besser.